Gesellschaft steht vielen Problemen gegenüber und ich bin der Meinung, dass die, diese Probleme von den jetzigen Parteien nicht wirklich angegangen werden. Es sind viele Sachen, die eigentlich nur ausgesessen werden und die Piratenpartei bringt viele tolle Ideen für die Zukunft mit und ich möchte diese eben mit einbringen. Deswegen habe ich mich entschlossen zu kandidieren für den Bundestag. Die Welt hat sich bereits durch die Digitalisierung sehr verändert und das wird auch in Zukunft noch voranschreiten. Und wir haben zum Beispiel in Deutschland eigentlich keine Vollbeschäftigung mehr. Und deswegen, finde ich, müssen Konzepte, neue Konzepte her, wie das BGE, was eben solchen äh, Problemen begegnet. Das ist ein von den Schwerpunkten, die ich haben möchte. Ein anderer ist für mich die Bürgerbeteiligung. Ich möchte, dass ähm, auch auf Bundesebene ähm, plebiscitäre Elemente möglich sind, was momentan ja noch nicht der Fall ist. Und dieser Prozess geht noch viel weiter, also Bürger sollten viel mehr befragt werden, viel mehr eingebunden werden. Es muss viel mehr Transparenz bei den politischen Entscheidungen an den Tag gelegt werden, damit sich der Bürger auch eine Meinung bilden kann, welcher Politiker denn nun wirklich welche Entscheidung wie getroffen hat und wofür er steht. Wir benötigen eine demokratischere Union. Eine mit einer Verfassung, die muss noch gegeben werden und auch hier sollte natürlich die demokratischen Elemente so gestärkt werden, dass zum Beispiel das Parlament viel mehr Macht bekommt und auch Volksentscheide sollten auf dieser Ebene der Union möglich sein. Die Höhe der Rente ist einkommensabhängig und das heißt, das Einkommen muss eigentlich so hoch geregelt sein, dass jemand, der zum Beispiel 40 Jahre in Vollzeit beschäftigt ist, am Ende von der Rente auch leben kann. Und deswegen trete ich dafür ein, dass wir ein Mindesteinkommen haben, was bei 15 Euro liegt, denn dann haben wir Rechnung gezeigt, hätte man auch eine Rente, mit der man auskommen kann. Rente basiert ja auf drei Säulen. Es gibt die staatliche Rente, es gibt die ähm, private Vorsorge und es gibt die Betriebsrente. Und eigentlich sollte es so sein, dass man von der staatlichen Rente, nachdem man lang genug gearbeitet hat, eben diese 40 Jahre, die dann angesetzt werden, gut leben kann. Das heißt, wir brauchen dafür eben einen Mindestlohn von 15 Euro die Stunde, damit das gegeben wird. Und ich stehe auch dafür, eben nicht diese anderen Konzepte, also diese, diese Aufgabe des Staates, der Rentenvorsorge, abzuwälzen auf private Anbieter, die dann auch von denen, die es eigentlich am nötigsten hätten, nicht in Anspruch genommen werden können, weil sie kaum so über die Runde kommen und deswegen kein Geld haben, um noch private Vorsorge zu betreiben. Dahin sollte das nicht abgewälzt werden, die Aufgabe des Staates für die Rente zu sorgen von Menschen, die jahrelang hier gearbeitet haben. Hier geht es eigentlich um ein zentrales Thema der Piraten, nämlich Bildung. Und es geht hier um die frühkindliche Bildung und die sollte unabhängig vom Geldbeutel sein. Das heißt, wir Piraten möchten, dass die, die Kita-Plätze und die Kindergartenplätze kostenfrei sind und auch gut erreichbar für jedermann gelegen sind. Und dafür treten wir eben auch ein und ich auch. Eine weitere Steuer auf Fleisch, also neben der Mehrwertsteuer, die würde ich jetzt ablehnen und das auch nicht zielführend betrachten, weil eigentlich nur der Verbraucher damit jetzt belastet würde. Ich denke, es ist viel sinnvoller, dass wir die Standards, die wir schon haben, konsequent weiterentwickeln und auch die Einhaltung konsequent einfordern und auch Betriebe unterstützen, kleinere Betriebe, die eben nicht so einfach die neuen Standards umsetzen können, dass wir diese eben auch unterstützen bei der Umsetzung. Wir brauchen eine nachhaltige Politik im Klimabereich, das heißt, ich setze mich dafür ein, dass wir keine Subventionen mehr zahlen an fossile Energieträger, an den Abbau von Kohle. Ich würde mich dafür einsetzen, dass auch Schiffe sauberer werden, das heißt, die Schiffe, die momentan eingesetzt werden, verbrennen Schweröl in einem hohen Maße und es gibt Konzepte, Alternativkonzepte, die eben dem begegnen, durch Segel und so weiter den Verbrauch zu senken. Ich möchte regenerative Energien fördern und ähm, den Atomstrom wollen wir auch nicht wieder einführen. Das heißt, wir sind froh, wenn er dann erstmal ausläuft und wir nur noch die Sorgen mit dem Atommüll haben. Wir brauchen einfach eine Regelung, dass die Daten, die man preisgibt, geschützt werden müssen. Das ist das eine. Das andere ist... Ähm, dass natürlich Sanktionen starke Sanktionen gegen ähm, Missbrauch von Datenweitergabe ähm, gemacht werden muss, dann brauchen wir einfach auch muss der Staat auch selbst mit den Daten der Bürger ähm, sparsamer umgehen. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel beim Einwohnermeldeamt ähm, melde und einen Wohnort registrieren lasse, dann dürfen diese Daten nicht einfach weitergegeben werden ohne mein Einverständnis. Diese Daten werden weitergegeben an zum Beispiel ähm, die Rundfunkbehörde und ähm, auch an Register, zum ja an verschiedene andere Register ohne meine ähm, Einwilligung. Ich muss widersprechen und kann auch nicht allen Datenwiedergaben widersprechen. Das muss anders sein, das muss in Zukunft andersrum geregelt werden, dass wir die Daten eben, dass sie nur weitergegeben werden, wenn ich wirklich mein explizites Einverständnis dafür gebe. Und ich denke, dass mit solchen Regelungen in vielen Bereichen ähm, eine, äh, es möglich ist, auch in Zeiten der Digitalisierung ähm, die Privatsphäre der Bürger zu schützen. Es sind nur noch nicht die richtigen Dinge getan worden oder nicht ausreichend bisher. Durch die Digitalisierung sind schon Arbeitsplätze weggefallen und das wird auch in Zukunft so sich fortsetzen. Wir müssen dieser Änderung eben mit geeigneten Konzepten begegnen und dafür haben wir das BGE im Angebot. Wir möchten, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, von dem die Menschen dann eben leben können auch wenn sie mal keine Arbeit finden sollten. In den Jobsendern muss die Qualität erhöht werden. Das heißt, die Mitarbeiter müssen mehr geschult werden, müssen besser auf den Arbeitssuchenden eingehen können. Und dies sollte auch dadurch erreicht werden, dass man einen kontinuierlichen Mitarbeiterstamm hat. Das heißt, dass diese Arbeiter in den Jobcentern auch unbefristete Verträge erhalten. Zum anderen müssen auch die Rechte der Arbeitssuchenden gestärkt werden. Und ich bin auch der Meinung, dass ähm, solche Sanktionen, wie sie bei Hartz IV möglich sind, abgeschafft werden müssen. Und ähm, eine andere Möglichkeit, die Rechte der Arbeitssuchenden zu steigern, ist auch, dass sie mehr Transparenz haben, äh, mehr Einblick in die Akten, die bei den Jobcentern anfallen, damit sie wissen, wie der Vorgang eigentlich voranschreitet und was getan wird und was ihre Rechte sind. Handelsabkommen sind wichtig und sinnvoll, allerdings das Zustandekommen der bisherigen Handelsabkommen ist meistens unfair gegenüber den kleineren Ländern oder den wirtschaftlich schwächer entwickelten Ländern und es ist intransparent, der Bürger erfährt erst am Schluss, nachdem das Handelsabkommen eigentlich schon abgeschlossen wurde, was eigentlich beschlossen wurde. Das können wir so nicht akzeptieren. Wir, wollen, wir fordern, dass Handelsabkommen transparent abgewickelt werden, dass zu jedem Zeitpunkt klar ist, was hier überhaupt verhandelt wird. Dass es keine privaten Schiedsgerichte gibt, sondern dass hier die Staaten entscheiden, wenn ähm, Fragen, rechtliche Fragen geklärt werden müssen. Jeder Mensch hat ein Recht auf Sicherheit und der Staat muss garantieren, dass diese Sicherheit gewährleistet ist. Auf der anderen Seite ähm, gibt es keine absolute Sicherheit. Das heißt, wir können es nicht erreichen, dass es überhaupt keine Verbrechen mehr gibt. Wenn wir das versuchen, indem wir immer weitere Gesetze verabschieden, die die Sicherheit erhöhen sollen, dann schränken wir aber die Freiheit der Bürger ein und letztendlich verlieren wir diese auch.